Klassismus im Klassenzimmer? In Deutschland beeinflusst die soziale und ökonomische Herkunft wesentlich den Bildungserfolg. Ihr wollt als Lehrkraft diskriminierungssensibel handeln? Hier kommen drei Tipps. Sensibilisierung. In Biografiearbeit reflektiert ihr, wie eure eigene Bildung ermöglicht wurde. Welche Ressourcen hattet ihr und wie ergeht es Lernenden, die diese eben nicht haben? Sprachgebrauch. Welche Bilder kreiert eure Sprache? Können alle SchülerInnen ihre Lebensrealität darin wiederfinden? Power-Sharing. In Ansätzen des Power-Sharing werden eigene Privilegien für andere eingesetzt. Mehr zum Klassismus im Bildungskontext und wie ihr diesem begegnet, erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Bildungshacks.